Mich hat gerade am meisten interessiert, wie Sie Ihre Volontärsausbildung umstellen. Ich bin nämlich beim NDR die Vorsitzende der Volontärsauswahlkommission und wir beschäftigen uns auch gerade mit dieser Frage, ein Volontariat für alle? Oder gibt es nicht inzwischen so unterschiedliche Anforderungen, dass man auch in der Ausbildung mehr spezifizieren sollte? Insofern, das war anregend für mich. Ich wünsche mir, dass die dpa ihre journalistischen Aufgaben nicht vergisst. Ich sehe, dass sie sehr investieren, auch zu Recht in Vertriebswege, dass sie neue, zusätzliche Angebote machen, aber zu guter Letzt geht es für mich um die journalistische Substanz. Vorwiegend.